Mein Name ist Hans, ich bin Popstar aus Welzig. Damit ich diese Rolle bei Cloud anmelden, ah, der es ist es wichtig, diese Bretter hier so zusammenzubauen, dass sie die Welt bedeuten. Und damit das auch hält, extra Nägel da rein. Es gibt ein tolles Konzert. 10.07.